Willkommen zurück zu Pokémon Chill! Wir sind hier nach dem Arena-Leiterkampf gegen Yaro stehen geblieben. Ich habe mal eben unser Team wenig geändert, denn Mauzi ist nun nicht mehr in unserem Team, da ich es nur einmal holen konnte und äh, Danny es lieber haben wollte. Und ich dachte mir so, okay, ich habe es ja schon gezeigt. Also gebe ich es einfach jetzt an meinen Bruder, weil der will es viel lieber haben. Und ja, ist mir auch eigentlich ganz egal, ob ich ähm, Mauzi habe oder nicht. Und ähm, bevor wir aber äh, Richtung Wasserarena leiter machen, würde ich erstmal sagen, gucke ich mir mal unsere Sonderbonbons an. Es gibt hier nämlich EP-Bonbons und die sollen richtig OP sein, deshalb gehen wir das doch mal. Ein Pokémon wie Kremi. Äh, so vier Stück vielleicht. Wie viele Level kriegt das denn dann? Ja, okay, das ist so vielleicht so ein paar Kämpfe auf einmal. Hier du nochmal. Ach, warte, das ist gerade. Oh, okay, das, das ist das wenig. Es war gerade nur eins, äh, vier alle auf einmal, meine ich. Okay, das ist wenig, das ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Die sind überhaupt nicht OP. So, aber Level 17 für Kremi. Obwohl nicht auf Kremi nochmal. Ähm, wer bräuchte es denn? Ach, keine Ahnung. Ähm, vielleicht wisst ihr mehr Bescheid von diesen Bonbons. Die sollen laut meinen Aussagen von anderen Leuten, die mir was gesagt haben, sollen die OP sein. Aber die, die ich ja anscheinend habe, sind wohl eher mager, so. Falls ich irgendwas übersehen habe, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, weil es gibt da anscheinend irgend so ein Rätsel hier in dieser Stadt. Und ich soll auch irgendwie in der, in der Lage sein, irgendwie zu angeln, obwohl ich keine Angeln habe. Ich weiß aber nicht wie. Egal, das werden wir alles noch herausfinden, würde ich sagen. Machen wir weiter mit Route 5. Yeah. Und da ist schon so ein erster Trainer. Oh, sogar Reporter. Jo, was geht? Zeit für ein hautner Interview mit einem Arena-Challenger. Was würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf? Ein gutes Team aus Trainern und Pokémon-Schreit regelrecht vor der Kamera. Oh, die wollen mich einfach nur ins Netz bekommen. Aber bei mir kriegt ihr ne kein Drama. <lacht> ein Iguana? Ach, das Ding. Und ein Klick. Schon lange nicht mehr gesehen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht sogar in dieser Folge Wolli entwickeln. Wolli entwickelt sich habe mich nachgeschaut. Auf Level 25... 24, 25, irgendwie so. Und von daher gucke ich mal, dass das eventuell klappt. So, ich weiß gerade die Typen nicht. Iguanas Elektro, vielleicht sogar Boden, ich weiß nicht. Und Klick. Um, okay, das war ein Volltreffer. Ich weiß nicht, Klick ist Stahl, glaube ich. <lacht> Schon zu lange her. LOL. <lacht> so, aber Krimi würde ich eigentlich persönlich gerne wenig trainieren, wenn das, finde ich ehrlich, irgendwie so... Aua, es hat wehgetan. Oh, paralysiert! Ich hasse es. Wisst ihr was? Ich renne jetzt nicht zurück, ich setze ein Paraheiler ein. Weil ich keine Lust auf diesen Blödsinn. Was? <lacht> Egal. Ähm. Komm, wir setzen jetzt im Kampf ein Paraheiler ein. Und du machst nochmal Doppelkick, das hat sehr viel Schaden gemacht. Ist auch sehr effektiv gewesen tatsächlich. Ich will Wolli eigentlich so ganz viele Kampfattacken geben wollt ich auch unser Tank werden wisst ihr was ich meine richtig flauschig und Tank und dann machen wir einfach solche Kicks richtig wie so ein, wie so eine Ziege Stichwort Ziege die Weiterentwicklung soll eine Ziege sein habe ich also lag ich also richtig mit meiner Vermutung mit Ziege das freut mich natürlich und wir haben gewonnen Po das lässt sich schwer nur nur ein paar Worten ausdrücken aber was für ein Potenzial eine Niederlage, Niederlage mal natürlich, äh, heißt das etwa, dass unsere Reportage ein Reihenfall wird? Wenn ihr die allerbesten sein wollte dann ja. Bei deiner Stärke wirst du mühelos durch die Arena-Challenge marschieren. Hoffentlich können wir dich später nochmal zu einem Interview überreden. Vielleicht. Wenn man deine Pokémon durch die Lünse der Kamera betrachtet, strahlen sie wie Sterne. Strahlen sie wie Sterne. Ich muss irgendwann mal lernen, langsamer zu reden. Und besser vorzulesen. So hier gibt es anscheinend zwei Wege. Eine Brücke. Und dann hier nach unten. Was wo geht's denn hier lang? Irgendwo, wo ich nicht lang will? Fragezeichen. Oh. Neue Pokémon. Beziehungsweise das ist das ein alte Pokémon, aber das ist ein Pokémon, das ich noch nie gefangen habe. Unter anderem ein Parfi, was sehr, sehr cute ist und auch eventuell in mein Team passen würde. Aber ich sag leider nein. Allerdings würde ich es gerne fangen, weil why not? Ne? Why not? Nice! Wieso habe ich das jetzt verwirrt? Was habe ich gemacht? Schlag dich selbst, schlag dich selbst, schlag dich selbst! Yes! Ich hatte letztens so einen Kampf mit jemandem. Ich habe neue Sachen gekauft übrigens. Und ein paar Pokémon aufs Team gefangen. Ähm, ich hatte mit jemandem letztens so einen Kampf. Und ich hatte die ganze Runde lang nur diese Verwirrung, habe mich die jetzt nur selbst geschlagen. Das war so kacke. Nur so random, weil es da sonst nichts zu erzählen gibt ein paar vier haben wir nun äh, auch gefangen und ich will ein paar mehr ähm, wilde kämpfe machen wer Lucy? Also das ist das also du dieses pokémon was zu diesem pedoberg wird diesem riesengroßen ne? den wir mal gesehen haben in einer folge puffy männlich, ist männlich überhaupt nicht so oder was meint ihr aber das pokémon hier will äh, sie das finde ich ganz cute und es ist nicht gestorben, heißt, du kannst fangen und ich habe das Gefühl, Pokémon zu fangen ist viel zu einfach. Also bisher habe ich das Gefühl. Ich will noch nicht sagen, weil am Ende sehe ich, seh, seh ich aus, dumm und ich dumm und dämlich aus bei einem Pokémon, was eigentlich voll einfach zu fangen ist bisher. Und dann irgendwie brauche ich zehn Jahre. So, Fleckner Level 24 und Volley Level 20. Tiefschlag, klar, warum nicht? Dafür machen wir Aquaknare weg. Aquaknare ist mittlerweile richtig schwach und habe ich eh nicht mehr benutzt. Also, Tiefschlag ist was cooles, Neues. Wollen Level 20? Nice. Verlusi. Ne, Velosi. Ähm, bisher noch keine Nicknames, weil mir einfach gerade keine einfallen. Wäre aber auch gar keine. Niemals. Nie, nie, nie. Weiß ich jetzt nicht. Hier ist irgendwo so ein Pokémon im Gras. Und es ist... Oh! Ein Psiau, Ein weibliches, glaube ich. Oder war das das andere? Nee, ach so, ich hab mich. Okay, ich hab das Pokémon äh, vertan. Es gibt so ein Pokémon, das ändert die komplette Farbe. Das sah so ähnlich aus, aber das meinte ich natürlich nicht. Tiefschlag, was macht das nochmal? Äh, lol. Sehr effektiv, trotzdem nicht kaputt, okay. Aua. Das hat ziemlich viel Schaden tatsächlich gemacht. Nicht so geil. Komm einfach mal ein Ball. Eine Neuerung, die mir tatsächlich aufgefallen ist. Man kann keine Pokémon fangen, die viel höher sind als dein Level, auch wenn du sie natürlich schwächst. Weil dann steht da irgendwie, ja, deine Orden sagen, nee, das hättest du kannst auch eh nicht benutzen. Also darf ich es auch oh, jetzt nicht fangen, keine Ahnung. Evoli wird 20, Sternschauer, geil. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, Evoli wird irgendwann rauskommen. Also nicht wundern, wenn irgendwann wir, kein, wenn wir dann irgendwann kein Evoli mehr haben im Team. Irgendwann wenn ich es raustun. Für ein anderes Pokémon. Aber da will ich noch nicht spoilern. So, Psiao ist natürlich sehr, sehr cooles Pokémon. Finde ich zumindest. Und ich höre irgendwas pfeifen, so. Und ein Driftlon. Hey, Driftlon, was geht? Hä? Äh, du bist kein Driftlon. Äh, den Kader. Ach, in den Kader ist auch das Pokémon, was sich was zu so diesem richtigen, äh, richtig krassen Pokémon entwickelt. Das irgendwie nur 1kp hat oder so. War oh, das ist das? Ich weiß es nicht. Wir setzen jetzt mal Tiefschlag ein, weil es ist anscheinend eine sehr starke Attacke. <lacht> naja, sehr stark hatte ich anders in Erinnerung, aber passt schon. Ach, verdammt. Ich muss eigentlich noch eine Heilbeere geben oder sowas. oder einen ganz normalen Trank. Ich habe gar keine Tränke gekauft, merke ich gerade. Verdammt. Ich habe meine ganzen Tränke irgendwie verschwendet. War das im arena wo ich die verschwendet habe? Apropos arena leiterkampf ich finde den theme vom arena leiter -Kampf so geil ich höre mir den privat so oft an ich habe es gar nicht bemerkt weil ich habe ja schon gesagt dass mir bei mir alles hier ein wenig leiser ist damit man das nicht doppelt hört mit dem mikro aber ich finde das so geil das theme das ist echt echt eins meiner lieblings äh, arena leiter themes definitiv das ist echt nice okay ähm, driftlon hätte ich noch gerne du, du, du, du, du, du. Aber ich habe jetzt nicht vor, irgendwie hier zu campen und auf alle seltenen Pokémon zu warten. Ich mache jetzt nur so die, die ich gerade finde, so random. Und dann war es das auch wieder. Dann gehen wir weiter. Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur in hohen Gras meine Zeit halt verwenden tun, so. Ja. Aua, Aua, Aua! Au, ich sehe meine, meine Heilung nicht. Meine Leben meine ich natürlich nicht. Heilung ist dumm, egal. Äh, ja. Aber es passt, glaube ich schon. Und meiner Stimme geht es besser. Stimmt, da war ich habe jetzt die letzten Tage nichts gespielt, weil ich meine Stimme schonen wollte, aber jetzt geht's wieder. Das ist echt schrecklich angehört und ich wollte nicht, dass wir wieder dieses Mario Maker Symptom hatten. Ich hatte mal so einen Mario Maker Stream, da hat sich meine Stimme so schrecklich angehört. Und ich habe trotzdem weiter gestreamt, das war so schlimm. Für alle, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. hat natürlich schrecklich angehört, ne? So, ein Bärenbaum, wir wollen ihn natürlich schütteln. Ja, komm das ist nur zwei? Wir wollen mehr. Immer mehr, immer mehr. Okay, reich Fünf sind gut. Da, da, da, da. Dankeschön. So, jetzt rennen, rennen, rennen. Oh, da bin ich bei meiner Schule. Nach meiner Suche. <lacht> ich habe Schule gelesen. los bei mir. Da bin ich bei meiner Suche nach Bären doch glatt auf einen Pokémon-Trainer gestoßen. Wie komm ich komme hier auf Schule. <lacht> Super Folge bisher. Ey, er ist ein Superball. Ein, oh nein, ein Knopfel, das kann man hier fangen. <lacht> für die Leute, die, die nicht wissen, ihr seht ja schon, Knopfel ist einfach ein Apfel mit Augen. <lacht> ich liebe dieses Pokémon. Ich weiß nicht wieso. Ich liebe es einfach. Ich will es mal für eine Weile. Ich will es nicht komplett ins Team nehmen, aber ich will es mal, so, mal so für eine Weile ins Team nehmen. Weil in Schwert und in Schild gibt es eine äh, besondere Weiterentwicklung. Äh, in. Es das heißt ja Knapfel und in Schwert wird zu Drapfel. Und in Schild wird es zu Schlapfel. Oder Schapfel. Nicht Schlapfel, schaffel war Das ist richtig cooles das Pokémon. Da braucht man erstmal so, so ein Item. Weil es, man muss ja vielen Pokémon auch ein Item geben, damit sie sich entwickeln. Hätte ich meinen Pokémon doch nur eine Beere gegeben, als es nicht gut um seine Pokémon... Äh, als seine KP stand. Ey, ich weiß nicht, was mit mir los ist mit meinem Reden. Sorry, ne? Jedes Pokémon bevorzugt andere Bären. Man kann also nie genug davon sammeln. mag sein. Mag sein. Äh, bitte verfolgt mich nicht. danke. Ist bin ich überhaupt richtig? Anscheinend bin ich's. Und hier ist dieses, dieses, ähm. Picochilla. Ja. Picochilla. Picochilla. Das ist auch sehr gut. Cool. Das hätte eigentlich auch meinem Team gepasst. Warum habe ich das nicht genommen? <lacht> Lol. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Job für Evoi. Und ich habe gemerkt, dass mein Evoli... <lacht> männlich ist. <lacht> <lacht> Ups. Und dann Ivoi e So diesen cuten Namen, egal, nicht so schlimm. So wie viel Schaden macht Jan Schauer? Kann ich eigentlich nachgucken, können, ne? Ich bin dumm, egal. Okay. Macht schon einiges, passt, denke ich. Also was heißt einiges? Ich bin ja nicht stark hier mit meinen Pokémon, die sind ja alle noch unter Leider ich habe vor das zu ändern, aber ich habe keine Lust ein wenig, äh, irgendwie ja, Level zu farmen. Wisst, ihr, was ich meine? Ich habe keinen Bock. Darauf. Ich habe keinen Bock zu grinden. Das Wort habe ich gesucht. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Nein, bleib doch drin. Oh, nein, mach doch keinen Gesang. Bist du verrückt? Mein armes Evo, jetzt kann ich zurück. Und es ist auf einmal männlich geworden. Ne, ne, wisst ihr was? Evo, die ist weiblich. Okay, wir tun soll jetzt wäre weiblich, okay? Okay. Bleib drin. Ja, geht doch. Da, da, da. Ba, da, ba, da, ba, ba. So Routine Level 20 Ich weiß gar nicht wann sich entwickelt Ich muss eigentlich relativ früh entwickeln weil es ja so ein <lacht> gerade sage ich Nice auf warte will ich überhaupt entwickeln Weil die weiterentwicklung mag ich nicht soll ich es entwickeln weil die weiterentwicklung mag ich nicht ich muss sonst ist es nicht stark mir ist die Stärke wichtiger, es tut mir leid. Ich muss dich entwickeln. Hilfe. <lacht> Glückwunsch, die wurde zu Kotomi. Ja, jetzt glaube ich wisst ihr alle, warum ich das nicht so geil finde. Und das ist die letzte Wirkung schon gewesen. Und ich mag es nicht. Ich, ich mag es einfach nicht. Aber jetzt ist es halt nur in unserem Team. Baumwollsatz, neue Attacke neuer -Tacker, die kann ich mich gerade erinnern. Baumwollsaat. Wattebäuche heften sich an gegnerische Pokémon, deren Initiative dadurch stark sinkt. Das hört sich nice an. Ähm. Mm. Nehmen wir mal Turbo-Dreher raus. Ganz ehrlich. Okay. Aber irgendwann, wenn ich ein besseres Pflanzen-Pokémon in dieser Gen finde, dann weiß ich ja schon mal. Welches Pokémon rauskommt? <lacht> okay, das war vielleicht ein wenig fies, tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Und hier ist richtig gut versteckt. TM31 Anziehung. Für so eine schlechte Attacke. So gut versteckt. Naja. Wie dem auch sei. Und hier kann man tatsächlich angeln. Bei solchen äh, Orten, glaube ich, geht das. Ups, das habe ich leider nicht gesehen, tut mir leid. Aber man konnte schon immer angeln. Keine Ahnung, warum mir das niemand gesagt hat. Das Spiel hat es mir nicht gesagt. Und wir kriegen nur so ein langweiliges Kami hubs. Ich hätte mit dem Cabador gerechnet und das wäre auch cool gewesen, weil das habe ich ja nicht. Und dann kriegen wir so ein Kami hubs, ey. Nein, danke. <lacht> Armes Kami Hubs. Wird so richtig gebasht von mir. Tja, ist halt so. Tut mir leid, ne? Ähm... was für Tränke haben wir denn noch? Super Trank nehme ich mal einen. Für Fleckleon! Nice. Ups, machen wir weiter! Okay, gibt es auch einen Pico Chiller. Naja, ist auch nicht wichtig. Ich will erstmal hier oben weitermachen. Oh, ein weibliches Wohin genau. Weibliche Wohnen genau haben nämlich Lippenstift. Das will ich fangen. Das will ich fangen. Ich glaube T-Schlag ist sogar sehr effektiv, oder? Oder bin ich gerade dumm? Nee, ich bin nicht dumm. Aber es macht nicht viel Schaden, warum auch immer. Oh nein, Konter! NEIN! Ich hab's gerade geheilt! Oh, ich dachte mir so, wird es jetzt Spiegel-Safe ein äh, einsetzen? Aber ich dachte mir so, nee, das ist doch erst Level 21. Ich hab's das doch schon kann. Verdammt, aber es ist kein Konter! Nein! Oh, Houtini, komm! Houtini! <lacht> <lacht> äh, ja. Wohin genau und Wohin gehen aus? Ja, spiegel das meine ich. Nicht Safe-Cape. Das ist eine sehr starke Attacke. Das ist Konter, aber besser. Oder? Es ist zum, zum Glück daneben. Ich weiß gar nicht genau, wann es nicht daneben geht, um ehrlich zu sein. Eigentlich wollte ich nur fangen, damit ich ein Pokédex mir nicht vollführen kann. Hoffentlich geht das jetzt auch. Blöde bleib einfach drin. Nein, kein Abgangsbund, bist du bescheuert? Nach drei Runden nehmen wir uns beide das Leben, das ist nicht so gut. Äh, Superball, Komm mit drin. Ich will dich fangen. ich habe ein paar Superbälle auch gekauft, nicht nur Pokebälle. Ist. Was? Nee. Was? Was? Was? Was? Was? Okay, lass was? was? Kann ich nicht? Nein, nein, nein, das ist nicht gut. Ich krieg das so, so schnell nicht down. Ich versuche nochmal einen Superball. Bitte. Oh mein Gott. Nein. Oh, wir sind beide tot. Wegen Abgangsbund. Nicht? Hä? Warum das nicht? Müsste das nicht normalerweise sein? Oder ist es erst, wenn ich wohin genau besiegt habe? Ich glaube, andersrum, wenn ich Wolverine genau besiegt habe. Okay. Hm. Ich setze mal einen normalen Pokémon ein, jetzt wo es ganz, ganz geschwächt ist. Okay. Ich setze noch mal Gesang ein, versuche es nochmal zu fangen mit einem Superball. Wenn es dann nicht funktioniert, dann bring ich es um. Ist mir egal. Und dann gehen wir nochmal zurück zum Pokémon Center. Ich hatte eigentlich keine Lust, zum Pokémon Center zu gehen. Aber muss dann wohl halt sein. Geht der sonst anscheinend nicht anders. Ach, das hat ja Bodyguard. Hm, ich bin schlau. Komm eins überball und dann gehen wir. Da habe ich echt keine Lust mehr. Oh. Hat sich anders überlegt? Yes! Es wollte nicht sterben. Es wollte mit auf meine Reisen kommen. Aber ich musste es leider enttäuschen. Es ist nicht gut genug für mein Team. Doch eigentlich wissen wir gehen auch richtig gut. Aber nein, ähm, so, okay, rennen wir ganz schnell zurück in der nächsten Folge oder übernächste Folge muss ich mal gucken, habe ich vor ähm, die Arena Leiter herauszufordern denn das ist die einzige Route, die zur nächsten Arena führt das soll so schnell gehen und da bin ich auch natürlich richtig gehypt schon drauf wir haben ja ein Houtini, was sehr gut, was sehr gut für äh, Wasser ist ne? ist ja Pflanze so, hier kurz alle heilen haben sogar noch andere Pokémon da im Team, ist mir jetzt auch egal, wenn du zu faul, das wegzutun, das es auch zu lange, die Folge ist eh jetzt schon längst 20 Minuten, oder fast 20 Minuten, bei mir schon 20 Minuten, weil ich schon etwas länger aufgenommen habe, aber, ja, nicht wichtig, so, machen wir auf jeden Fall weiter, hier irgendwo geht es weiter, hier nach oben glaube ich geht es weiter, dann kann man noch mal nach unten, hier, ne, was war das? Okay, egal ich bin hier verbunden mit online will ich das oder bin ich das Ach, keine ahnung Hi, willkommen beim pokémon hort ich nehme hier die pokémon von tränen und in pflege wenn du zwei pokémon gleichzeitig abgibst kann es vorkommen dass ein ei gefunden wird solltest du mehr über das thema wissen wollen sprich am besten mit meiner großmutter drin will die, will die mir jetzt alles über biete blüchen erzählen die großmutter oder was willst du jetzt gleich pokémon bei mir in pflege geben nein will ich nicht ich bist zum nichts mal okay danke schön äh, ich wollte nicht meine, meine Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Okay. Du Bradley. Hat ein Veloci. <lacht> da habe ich ein Fleckleon. Los, du schaffst das, gute Boy. Wie viele Pokémon hat er? Drei. Ah, nice. Aquaville ist sehr effektiv. <lacht> Bam. Instant dead. You are dead. Not big, surprise. I am the Wiener. Trassler. Oder wie ich es immer nennen, Trassler. Weil es ja auch in der dritten Gen ein männliches Gardevoir sein konnte. <lacht> Lol. Ein Wommel. Ach, das war doch dieses kleine Bienchen. Ja, ja, die kleine Biene. Das ist so eine Biene? Ich habe mir gedacht, das wäre so eine Biene. <lacht> so eine Biene mit so einem Rock? Oder wie sieht's für euch aus? Das sieht doch voll so aus wie so eine Biene mit so einem Rock. Ach, Keine Ahnung, ich bin dumm, lasst mich. Evo Level 21, ganz cool, aber es wollte sich ja nicht entwickeln. Ja, wie lustig, ist mir doch egal. Ich, mich doch nicht. Wir lustig. Keine Ahnung, mach aus, so da häufig. mir doch egal, Mann. <lacht> Und wir haben ihn besiegt. Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Hab ich auch nie gesagt, dass ich das mache. Mensch. Wer beim Training seiner Pokémon beachtet, dass sie selbstständige Lebewesen sind, dem zeigen sich völlig neue Möglichkeiten auf. Okay. Hier ist noch eine. Ja, hier war noch eine. Hi. Es folgt nun eine Demonstration auf der, der Pokémon, die ich höchstpersönlich großgezogen habe. Eine Demonstration deiner Pokémon. Oh. Ich habe die Falten nicht gesehen. <lacht> Ups. Naja, das ist ja auch nicht so schlimm. Wie viele Pokémon? Zwei. Das wird ja easy hier. Das ist ja gar keine Herausforderung. Ja, was ist Natur? <lacht> viel zu einfach. Pokémon Schwert und Schild. Wo er Pokémon viel und einfach. <lacht> was? Äh, Flagler Level 25, Volley Level 21 und Krimi Level 19 und Kopfschluss will jemand erlernen. Ah, ah, willst du auch mal was machen? hier? Ja, nice Volley. Ich mag dein Engagement, mach weiter du. Krimi Level 19. Krimi werden wir beide entwickeln können, nach der dritten Arena, glaube ich. Ähm, Nie von gehört. Ach, das Ding. Ach, das heißt Frobeiler? Hey, Frobeila. Was auch immer. Oh. Ich es gar nicht besiegt. Verdammt. Oh, das ist Pflanze. <lacht> ich merke, dass ich gar keine Ahnung hab. Ich gebe den Klapser hinten auf dem. Äh, ich meine, hier mit der Zunge. <lacht> Ups. Das <lacht> war's. Ich war mir nicht sicher, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Ich wurde vorhin von einem wilden Pokémon verfolgt. Ich bin auf der Flucht ziellos durch die Gegend gehört. Und ich habe das Gefühl, mein Kaktus gerade irgendwie geglitscht. Na egal. Gucken wir uns noch die Pension an, bevor wir in die Stadt gehen. Die müsste recht gleich sein. Hoch willkommen. Hast du irgendwelche Fragen, mit denen ich dir helfen kann? Was ist ein Pokémon-Hort? Hier im pokémon hat. kümmern wir uns um die Pokémon, die Trainer bei uns abgeben. Die Pokémon werden bei uns zwar nicht stärker, aber wenn du zwei Pokémon auf einmal abgibst, kann es sein, dass ein Ei gefunden wird. Wenn du Pokémon unsere Obhut lassen möchtest, sprich draußen mit einer Enkeln. Was ist ein Pokémon-Ei? Naja, wenn du Bienen an die Blumen lässt. Ich glaube, dann weißt du, was passiert. Noch Fragen? Welche Pokémon soll ich abgeben? Wenn ein Pokémon Eier haben möchtest, dann denke gut über die Kombination der Pokémon nach, die du dir abgibst. Ein männliches und ein weibliches Pokémon derselben Art wären zum Beispiel eine gute Wahl. Doch aber auch bei unterschiedlichen Pokémon findet man manchmal ein Ei. Was? Seit wann? Wenn sie ähnlichen Arten angehören. Du meinst ein Ditto oder was? Es gibt allerdings auch Pokémon, bei denen überhaupt keine Eier gefunden werden. Uh. Und hier haben wir ein sehr seltenes Pokémon, Toxel. Das zu so einem richtigen OP-Monster werden kann. Aber das ist nicht in unserem Team. Es ist ein Toxel, ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und es ist rausgekommen. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Es ist ein schockierend putziges Pokémon. Warte, die, gib mir einfach ein Toxel? Ich sah Lava gerade. Das ist voll das seltene Pokémon. Richtig stark. Und dann kriegen wir es einfach geschenkt. Ja, mir fällt gerade kein Name ein, aber ich nehme erstmal ins Team, weil warum nicht? Das ist cool. <lacht> oh mein Gott. Hier, die kannst du auch noch haben. Gibst du seinen Pokémon, kannst du sein Training damit beschleunigen? 5 EP-Bombos XL. Ja, XS sind mega langweilig, die sind schwach. Äh, ja, ja. Das sind normalen Bücher hier oder ist es irgendwas Neues? Nichts, kann ich nicht interagieren mit irgendwas, mit gar nichts, cool, cool, cool. <lacht> wir haben einfach Toxin bekommen. Pokémon Horde, wer nach Pokémon Eier Ausschau hält, ist ja eine richtige richtigen Adresse, ja, für diese Pokémon Shiny-Handen. Ah, hier ist die Brücke. Oh. Olé, olé, olé, olé. Ey, du da, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal sein Fahrrad überwachsen und zwar Dalli. Mit dem Red können wir den... Achso, mit einem Rad... Ich hab... Warum hab ich... Was hab ich gelesen? Bin ich dumm? Mit einem Rad können wir, richtig Red, den anderen Arena-Challengern prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal ein Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Liebe unternehmen. Verpasst ihnen eine Abräubung. Okay. Clown! Wer hat denn was von Clown gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß richtig red besorgen, äh, borgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen. Bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in deinen Kampf ordentlich oh, auf die 12. Ole, ole, ole. Das denkst auch nur du! Team Yellow mit deinem langweiligen Zickzack, womit du mich nicht mehr beeindrucken kannst werde ich wohl nicht untergehen er hat zwei pokémon diesmal krass also zugelernt aber trotzdem kein problem für ein King, Queen was immer müssen wir uns auf irgendwas einigen King, Queen ich glaube Ingell mich an ein Mädchen deshalb hat das da vielleicht Sinn. okay Talks Level 7 nice Gaunux nie von gehört was ist denn ein Gaunux? Achso, das ist die Weiterentwicklung von Kleptifuchs, Gaunux. Ah, cool, cool. Das ist echt cool. Ich verstehe, also ich kann schon verstehen, warum es kein Feuer ist, aber es verwirrt mich immer. Ich denke immer, das ist Typ Feuer, weil es so rot ist. Und bei Pokémon ist es immer mit den Farben, dass es auch der Typ meistens ist. Aber bei dem ist es zum Beispiel so also eine Ausnahme. Ist es ist nicht so. Es ist wahrscheinlich eher ein Typ normal. Ich glaube, das ist einfach ein Typ normal. Das ist ein Bart? Vielleicht haben die Männlichen alle im Bart. <lacht> Leute. Geil. Aber wir haben, es, wir haben ihn besiegt. Oh, Toxel läuft bei dir. Util Level 21 und Toxel Level 11. Aber Toxel entwickelt sich erst 40 oder so. Wir sind Team L. Wir stellen uns jedem Trainer den Weg. Wenn du das sagst. Oh, das geht da hinten los. Ey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns auch nicht in die Quere. Er will auch noch mal. Mensch. Was wollt ihr denn noch? Er kriegt keinen Mauern von mir. Oh, Zuberis. Da kann ich jemanden, der wird sich darüber freuen. Das zu sehen. Ja, ja. Ich spuck es kurz an. Mit meinem Ball. Was? Schon tot? Oh, sorry, Zuberis. Okay. Tox-Level 12, geil. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. ja. ja. Geh wein. Du bist einfach zu schlagen. Wir sollen unsere Favoriten denn da Arena-Challenge gewinnen. Da hilft eins. Wir müssen dich noch härter sabotieren. Warte nur ab. Ah. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da einen Pokédex? Dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von Team JL hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich dir einfach eins. <lacht> Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und sieh da, der ist sofort hineingeschlüpft. Verstehe. Du siehst doch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Macht doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Oh, wartest du noch? Steig schon auf. Rotom, keine es sicher kaum warten. Da -da -da -da nice. -bum -bum. Augenblick, ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Äh, Plus, Knopf oder Minus, Knopf, um mit dem Rotom-Fahrrad zu, zu fahren. Okay, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn es euch gefallen hat. Like da lassen, Abo da lassen, alles da lassen, eure Items alle da lassen, damit ich schon leveln kann. Und haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.